Dieses Video setzt die Kenntnisse des Expertenniveaus 1 voraus. Zumindest siehe links unten. Und jetzt zu den Grundbruchterme-Gleichungen. Wie das Wort besagt, das sind Bruchterme-Gleichungen Gleichungen, die Bruchterme beinhalten. Wir werden hier uns mit bruchterme be beschäftigen, die nur eine unbekannte Vari Variable beinhalten. Ziel ist durch Umformungen den Wert der Variable zu finden, der die Gleichung erfüllt. Also... Da haben wir eine Gleichung und zwei Ausdrücke auf beide Seiten. Und wir wollen wissen, für welchen Wert von x stimmen, stimmt diese Gleichung. Und das könnte ein Wert, kein Wert oder unendlich viele sein. Das werden wir gleich sehen. Die Schritte, um die Lösung zu finden, sind am Anfang wie die Schritten bei Abschnitt, beim Abschnitt Bruchterme kürzen. Sehen Sie das entsprechende, den entsprechenden Abschnitt es wird in einem anderen Video erklärt. Haben wir schon gemacht. Also, erster Schritt ist vereinfachen. Also in diesem Fall geht es nur oben hier. Die Terme in Zellen oder in den Nennern stehen also vereinfachen. Vereinfachung, das geht hier nur da. Haben wir also jetzt hier gemacht. Das ist 2x² minus x hier das Ganze. 4 x minus 2x² das ist 2x². 5x minus 4x das ist minus x. Und haben wir das einmal gemacht, schauen wir mal, ob wir etwas herausgeben können. Und das geht sowohl hier als auch da. Das ist x kann man hier herausheben, also es bleibt in Klammer 2x 1. Und hier kann man auch x herausheben, da bleibt in Klammer x plus 1. Okay. Herausheben haben wir jetzt also gemacht, das geht nirgendwo anders. Und dann sollen wir nach binomischen Formen suchen. Das sind die Schritten um... Äh, hier zu kürzen. Ja. Und jetzt schauen wir mal jetzt hier. Äh, hier sieht man keine binomische Formel, da auch nicht. Da schon hier im Nenner. Das ist die plus-minus binomische Formel. Also das bedeutet, ich kann x quadrat minus 1 als x minus 1 mal x plus 1 schreiben. Ja. Daher kann man jetzt hier kürzen. Wo kann man kürzen? Eigentlich hier. Das x. Und nirgendwo anders. Das geht also hier, das Kürzen. Das haben wir also hier gemacht. Und dann haben wir eigentlich den gleichen Term wie hier, nur vereinfacht. Und hier können wir jetzt anfangen mit dem nächsten Schritt. Wir müssen, damit wir die Rechnung hier erst einmal machen können, die Bruchterme auf den gleichen Nenner zu bringen. Und das haben wir schon in einem anderen Video gelernt. Schauen Sie das entsprechende Video halt. Hier gibt es im Nenner zwei verschiedene Terme jetzt. x plus 1 und x minus 1. Es gibt nichts anderes. Also wir müssen diesen Bruch hier mit x minus 1 erweitern und diesen Bruch hier mit x plus 1 erweitern. Das steht auch hier eindeutig. Also hier muss ich beides mal x-1 machen und hier muss ich beides mal x-1 plus machen. Und wenn man das hier macht, das ist 2x-1 mal x-1 oben und hier x-1 plus mal x-1 auch unten. Also das haben wir das x-1 oben und unten gehabt und hier oben und unten mal x-1. plus ja, Da braucht man nichts machen, da stehen beide Terme schon unten im Nenner. Und machen wir jetzt hier die Rechnung, das ist 2x² x minus 2x. Minus x plus 1 und hier ist es minus äh, 2x, also 2x mal x, 2x mal minus 1, das ist minus 2x, minus 1 mal x, minus x, minus 1 mal minus 1 ist plus 1. Und hier 2x mal x, 2x Quadrat, 2x mal 1, das ist 2x. Ja? Jetzt machen wir halt die Rechnungen, weil wir äh, langsam zusammenrechnen müssen. Ja? Und sechster Schritt, jetzt haben wir überall den gleichen Nenner. Wenn wir beide Seiten der Gleichung, also alle Brüche mit diesem Nenner multiplizieren, dann wird es überall gekürzt. Also wenn wir hier am, am Rand mal x-1 mal x-1 plus schreiben, dann wird hier das Ganze überall gekürzt. Ja? Oder man kann das erst auf, auf einen Nenner bringen, weil die haben hier eh den gleichen Nenner. Und auf jeden Fall, egal wie man das macht, wird es das x plus 1 mal x minus 1 wird gekürzt. Und was bleibt dann? Was hier oben im Zähler steht. Also 2x minus 3x plus 1, das schreiben wir jetzt zunächst einmal in Klammer. Was steht dann? Minus. 2x plus 2x, also das schreiben wir auch noch einmal in Klammer zunächst einmal. Und auf der anderen Seite 2x plus 15 sollte man auch Klammer schreiben, aber ist hier nicht notwendig. Hier ist die Klammer auch nicht notwendig, weil es davor Plus steht und keine Zahl, also das bleibt so wie es ist. Und hier jetzt Minus von Plus wird Minus sein, Minus von Plus wird auch hier Minus sein. Und hat man das auch jetzt gemacht, vereinfacht man, also macht man die Rechnungen jetzt hier, 2x² minus 2x², x das fällt aus, minus 3x minus 2x, das ist minus 5x und da bleibt es plus 1 und hier 2x plus 15. Jetzt wollen wir, dass alle Terme mit x auf einer Seite sind und alle Terme ohne x auf die andere. Also wir müssen die 1 auf die andere Seite bringen, minus 1 und 2x auch auf die andere Seite bringen, minus 2x. Also minus 5x minus 2x, insgesamt haben wir jetzt hier minus 7x, 15 minus 1, da wird die minus auf die andere Seite, da bleibt hier 14. Also dann, damit das x allein bleibt, müssen wir 14 durch minus 7 berechnen und das ist halt minus 2. Lösungsmenge, also also die Zahlen, die die bruchterme am Anfang erfüllen, also das hier. Das hier. Gleich hier gilt nur, wenn x gleich minus 2 ist. Ja? ausprobieren, mache ich jetzt hier nicht, weil es so viel Arbeit ist. Aber wenn man das macht, man schreibt hier, Lösungsmenge, Entschuldigung, das werde ich gleich korrigieren. Das steht hier eigentlich minus 2 und nicht 2. Die Zahl minus 2. Okay? Wie man sieht, ist die Lösung einer Bruch der Gleichung wirklich kompliziert. Das haben wir jetzt hier gesehen. Das Üben und die Erfahrung machen die Sache selbstverständlich einfacher. Es gibt aber doch noch einen Schritt, um so eine Gleichung vollständig zu lösen. Die Definitionsmenge muss vorerst herausgefunden werden. Mit diesem Schritt beschäftigen wir im nächsten Kapitel also im nächsten Video. Und passen Sie auf, wenn, die, wenn diese Zahl, die am Ende vorkommt, nicht zur Definitionsmenge gehört, dann hat die Gleichung keine Lösung. Ja? Okay, danke sehr. Ich werde jetzt auch gleich das korrigieren und